Original-Roulette-System der Trend – Updates kostenlos Ich begrüße Sie. Mein Name ist Georg Liebering. Seit 1999 stelle ich einem kleinen Kreis ernsthaft interessierter Spieler mein Roulette-System der Trend zur Verfügung. Weil jeder, der beim Roulette nicht verliert, schon ein König ist und die Nutzer meiner Strategie das wissen, flossen natürlich über die Jahrzehnte immer wieder Verbesserungen in die Taktik mit ein, das Resultat des praktischen Spiels. Das ist bis zum heutigen Jahr so geblieben. Dadurch ergaben sich immer wieder Optimierungen der Methode und bis heute gebe ich den Nutzern alle Updates vom roulette system der Trend kostenlos weiter. Das Originalsystempaket in der aktuellsten Version wird nur von mir persönlich weitergegeben. Es gab und gibt Trittbrettfahrer, die versuchen mit meinem guten Namen in den Suchmaschinen oben zu landen, um sie dann als Leser mit Online-Casino-Werbung zu verhonebibeln. Auch Fälschungen gab es und andere merkwürdige Verwirrungen wie Identitätsdiebstahl. Nur wenn Sie meine eigene Stimme hören und keine Computerstimme, dann wissen Sie, dass Sie es mit dem echten Georg Liebering zu tun haben und nicht mit jemandem, der nur vorgibt, ich zu sein. Videos mit Computerstimmen sagen an sich schon viel aus über den Urheber. Besonders in der Glücksspielszene ist das leider kein Zeichen von mentaler Fitness, eher das Gegenteil. Aber das ist ja auch nicht die Gruppe von Menschen, denen ich mit meinem System helfen möchte. Um es zusammenzufassen, ich habe nur diesen einzigen YouTube-Kanal hier. Das andere sind es Fälschungen. Jeder Verwirrte kann in der heutigen Zeit binnen Minuten kostenlos einen YouTube-Kanal eröffnen. Die einzige Webseite für das System ist der trend.com und nicht irgendeine andere. Ich mache auch keine Werbung für Online-Casinos. Gibt es Seiten für mein System außerhalb von der trend.com und zudem vielleicht noch mit Werbung für Online-Casinos, dann bin das auch nicht ich, sondern nur jemand, der mit meinem Namen andere Zwecke verfolgt. Sie sollten das ruhig wissen. Warum ich keine Werbung für Online-Casinos veröffentliche? Nicht, weil ich das Spiel dort als nicht real ansehe – es ist bei Live-Dealern real – sondern weil ich diese unsägliche Flut von Webseiten, die inhaltlich mit leerer Luft keinem Spieler helfen und nur auf hoher Provisionsbasis den Leser zu Online-Casinos locken, nicht mehr tragen kann, Aber das Locken eigentlich fast immer mit hochgefährlichen Provisionen wie der Martingale geschieht und das ist einfach nicht redlich. Wer beim Roulette nicht mehr verliert, der ist schon ein König. Kleine Dauergewinne sind mehr, als das Gros aller Spieler jemals erreichen wird. Dass es aber trotzdem möglich ist, verlegt mein Roulette System der Trend mit kostenlosen Updates und einem zeitlich unbegrenzten Support bei allen Fragen, welchen Sie von mir persönlich bekommen. Das komplette original systempaket in der aktuellsten Version erhalten Sie nur bei mir, wie auch den Support, den ich immer gerne gegeben habe und das bleibt auch so. Abonnieren Sie bitte diesen Kanal.